Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Episode von H5P Inhaltstypen unter der Lupe. Ich bin Oliver und ich führe euch ein bisschen da durch. Äh, wenn ihr eine Einführung in H5P erwartet, die gibt es hier nicht. Das, heute dreht es sich wirklich nur um einen Inhaltstyp, der das heißt Dialog Cards. Äh, wenn ihr eine Einführung in H5P braucht, dann schaut einfach mal auf edunauten.de webinar vorbei. Da gibt es so eine Aufzeichnung von einem 90 Minuten äh, ja, Webinar. und äh, da kriegt ihr im Prinzip die Basics mit, wie das geht. Also heute geht es um Dialog Cards. Und äh, damit das nicht so abstrakt ist, zeige ich euch einfach, wie das Ganze aussieht bei H5P. Und dafür gucken wir uns das einfach mal an. Ich zeige euch zwei Beispiele. Das erste, das nehme ich direkt von H5P.org. Das ist eben die Seite, wo man H5P findet. Und äh, wenn man da auf Examples und Downloads klickt, dann geht diese Seite mit den vielen Beispielen auf, die werdet ihr wahrscheinlich schon kennen. Und da gibt es auch relativ weit oben diese Dialog Cards und wenn man da klickt kriegt man so einen, ja, ein Standardbeispiel, ähm, wo man sieht, was, was man machen kann. Also äh, wir sehen hier zum Beispiel eine Karte, letztlich eine Dateikarte, die man beschriften kann und wo man auch die Rückseite beschriften kann. Das ist ja so ein Klassiker beim Vokabellernen, dass auf der Vorderseite zum Beispiel der deutsche Begriff steht und auf der Rückseite der englische und dann muss ich das das umdrehen. Das geht, funktioniert auch auf Papier sonderbar. Schwierig wird es dann schon vielleicht bei den Bildern, die ihr hier seht, also die Blaubeeren, die kriegt man muss man schon sehr gut auf so eine Karte malen und muss es drucken, dann wird es teuer. Und was dann gar nicht mehr geht, ist frühestens, äh, spätestens das hier. Wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drauf drücke, dann hört ihr was. Arandanosa Folis. Ich glaube, das ist Spanisch. Ah, da steht es oben, es ist Spanisch. Und äh, dann müsst ihr überlegen, hm, was könnte dann das jetzt sein? Und in dem Fall würde ich die Karte einfach umdrehen. Aha, dann sehe ich das Blueberries und, und dann kann ich weiter, man kann ich nochmal zurück umdrehen, wenn ich es mir nochmal anhören möchte vielleicht. Arandanosasoles. So. Und dann gehe ich weiter, das heißt, ihr merkt schon, da ist jetzt nichts mit äh, automatisierter Abfrage oder sowas, dass jetzt keiner, der einem sagt, ob das richtig war, das muss man in dem Fall hier selber entscheiden und Frambuesas, weißt du? Frambuesas, na, ja, waren nah dran, sind dann ähm, halt diese Bären. Genau. Und so geht das weiter. In dem Fall sind einfach fünf Karten hintereinander, aber am Ende ist dann ist man auch durch, dann kann man hier nochmal umdrehen und man kann auch von vorne anfangen. Simple By, simples Beispiel. Zweites Beispiel dafür gehe ich auf eine andere Plattform, äh, wenn man da nicht was Schönes zeigen kann, allerdings muss man da bei Hafenspiel eine Sache mal extra einstellen. Deshalb, das geht hier tatsächlich nicht. Also zweite Seite, da kommt ihr nicht so einfach drauf. Das ist ein Blog von mir, das ist jetzt ähm, läuft im WordPress. Und da habe ich jetzt mal ein zweites Beispiel erstellt. Ihr seht schon, sieht ein bisschen anders aus. Aber das kann man auch mit dem Normal machen. Da steht dann noch ein bisschen Text darüber, was man machen soll. Also in dem Fall soll man sich das Foto angucken. So, wenn man einen Tipp braucht, soll man sich vielleicht anhören, wie das heißt auf Englisch. Elephant. Okay, und jetzt kann ich mir überlegen, ähm, weiß ich denn, wie Elephant auf, auf äh, Englisch geschrieben wird? Und ihr seht schon, hier sind schon so Sachen ausgegraut. Die waren vorher nicht da. Und jetzt kann ich das umdrehen. So, und jetzt, jetzt muss ich tatsächlich nochmal, muss ich mir entscheiden, war das richtig oder war das falsch. Und das mache ich jetzt einfach ein paar Mal mit diesen ganzen zehn Karten. Also wir haben ja Elefant. Ich muss mal am ersten sagen, Elefant. sehr einfach, ist ja nur F durch PA ausgetauscht, hatte ich richtig. Dann geht das weiter, genau wie bei dem anderen. Aber ich habe jetzt, äh, seht ihr schon zwei Sachen, die noch anders sind. Hier unten steht schon verbleibende Karten. Offensichtlich gibt es zehn. Eine habe ich abgehakt, noch neun übrig. Und hier steht was von Runde 1. Und ähm, wir, einfach mal, wir machen einfach mal so wahllos ein paar richtig und ein paar falsch. So, denn was man hier machen kann, das ist letztlich das äh, Leitner-System oder ein verwandtes System, wer das kennt. Ähm, das, das funktioniert einfach so, dass äh, die Sachen, die ich richtig beantwortet habe, ähm, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit in den nächsten Runden auftauchen, als die, die ich falsch beantwortet habe. So. Ähm, jetzt habe ich zehn durch, ich habe jetzt wahllos mal geklickt, ich klicke auf weiter und jetzt bekomme ich hier die Auswertung und offensichtlich waren acht richtige Karten, äh, acht habe ich bestätigt, habe ich richtig gehabt. Bei zwei habe ich gesagt, ähm, das war falsch. So, abgeschlossen Runde 1 und jetzt gehe ich weiter in Runde 2 und jetzt seht ihr schon, hier unten steht jetzt nur verbleibende Karten 6, weil ich ja offensichtlich acht ähm, richtig hatte und davon nimmt er jetzt nur noch zufällig die Hälfte, aber wenn ich richtig im Kopf habe, genau Algorithmus weiß ich nicht mehr, aber sind halt, jetzt bekomme ich halt auf jeden Fall die, die ich falsch hatte und ein paar von denen, die ich richtig hatte und jetzt mache ich das halt ähm, so lange, bis ich alle Karten dreimal hintereinander richtig hatte, in dem Fall habe ich das so eingestellt und äh, dann wäre ich durch und jetzt ist natürlich die Idee nicht, dass ich das am Stück mache, das bringt gar nichts, sondern dass man sich vielleicht äh, einmal diesen virtuellen Kasten von Karten nimmt, äh, den gehe ich einmal durch und habe ich Sachen richtig gehabt, die habe ich falsch gehabt, das war meine Runde 1, dann stelle ich den weg und vielleicht einen Tag später oder zwei Tage später nehme ich mir den Kasten wieder vor und jetzt bekomme ich halt äh, nur automatisch nur die, die ich schlechter kann und wiederhole die letztlich dadurch und dann stelle ich ihn wieder zwei Tage weg. So und das ist ein bisschen blöd, wenn man das auf einem normalen System hat, äh, weil der Fortschritt ja weg ist, also ich kann es noch zeigen, was man jetzt hier machen kann. Also ich bin ja jetzt in Runde 2 und sagen wir mal, ich höre einfach mittendrin auf, weil ich sage, es ist einfach zu viel. So, wir gucken wir uns an. Schildkröte, Runde 2 und verbleibende Karten und jetzt drücke ich einfach mal auf F5 und äh, bei einem anderen System werde ich, jetzt wieder, werde ich jetzt wieder direkt am Anfang in Runde 1 oder mit einem anderen System immer wieder am Start. Ihr seht, offensichtlich hat sich das alles gemerkt. Runde 2, verbleibende Karten 4 und die Schildkröte. Das heißt, man kann einfach seinen Rechner auch ausmachen, dann kommt irgendwie Tag später wieder und man kann da weitermachen, wo man aufgehört hat. Das kann das eben auch. Und das wollen wir jetzt einfach nachbauen. Das zeige ich euch. So ist nicht, nicht, wirklich nicht kompliziert heute. Also das, was wir brauchen, ist, wir brauchen ein System, wo wir das erstellen können und das zeige ich mal ganz gerne auf ähm, dieser Seite hier. Man könnte es auch anders machen. So, dann sehen wir es nebeneinander. Ähm, auf einstieg.h5p.de. Das ist eine Seite von Nele Hirsch. Die ist äh, sehr schön, wenn man, ähm, die ist tatsächlich dafür gedacht, dass man H5P-Inhalt anlegen kann. Ohne dass man sich da einloggen muss. Das ist alles auf Deutsch für die Leute, die mit Englisch nicht so ganz klarkommen. Ist das eine feine Sache? Und man muss eigentlich nicht mehr, nicht mehr tun als auf Testinhalt erstellen klicken. Und dann geht das los. So, und wir brauchen natürlich die Dialog Cards. Die muss man mal suchen. Da brauchen wir nur die ersten paar Buchstaben die man auf die Card hätte auch gereicht. So. Dann klickt man da drauf. Ups, da wollte ich nicht. Ich wollte es ein bisschen größer machen, damit ihr das noch besser seht. So groß habe ich es sonst immer. So, und jetzt im Prinzip, H5P bietet immer so ein Formular, das man von oben nach unten abhakt und am Ende hat man dann sein Inhaltsstück fertig. Und jetzt kann ich es natürlich ein bisschen einfacher machen, weil ich einfach Sachen kopieren kann, die ich brauche. Also offensichtlich brauche ich einen, einen Titel. Und ähm, der steht hier oben. Den kopiere ich mir einfach raus. So, Den kopieren wir da rein. So was auch immer gut ist, das seht ihr auch, vielleicht mache ich das direkt einmal hier. Bei H5P kann man mal Metadaten hinterlegen. Das heißt, wenn man, ich zeige euch das einfach mal auf der linken Seite, hier noch mal hier unten gibt es einen Knopf, der heißt Rights of Use oder eben, ich glaube, wenn es deutsch ist, dann heißt es Nutzungsbedingungen oder sowas in der Art. Und wenn man da drauf klickt, bekommt man immer eine Übersicht über die ganzen Inhalte mit den ganzen Metadaten, also welche Lizenz dahinter steht, wer der Auto ist, welches Jahr das ist, bei einigen auch direkt die Vorschau, wie hier bei den Bildern. Und äh, wenn man im Bereich OER unterwegs ist, ist das natürlich super. Ähm, wenn man das gleich weiß, dann kann ich aber durchscrollen und sehe, aha, aha, aha, alles frei lizenziert und ich weiß gleich, was ich damit machen kann. Das ist eine, eine sehr feine Sache. So, ähm, Also was brauchen wir? Achso, ich, ich war bei Metadaten, Entschuldigung. Also Metadaten muss man natürlich pflegen, das ist der Nachteil, aber ich mache das ja mal exemplarisch hier einfach für äh, den Inhaltstyp selber. Den Titel habe ich ja gerade schon eingetragen, er hat er übernommen und ich sage mal, der soll unter äh, CC0 erscheinen. Ich bin Oliver Tacke und von mir aus trage ich noch das Jahr ein, 2020 und sage, okay, das soll das bereichen. reichen. Speichert das Ganze und ähm, später kann man das halt direkt über diesen äh, Link da aufrufen, da steht da alles mit drin. So, dann gibt es ähm, hier noch einen Extratitel, den lasse ich einfach leer. Äh, das wäre nochmal eine extra Überschrift, aber es ist eigentlich einfacher, wenn man das direkt alles in die Aufgabenbeschreibung reinfügt. Also wir nehmen mal dieses hier, englische Stiernamen, kopieren das hier raus, kopieren das in die Aufgabenbeschreibung rein. Dann haben wir das auch schon erledigt. Und Jetzt brauchen wir natürlich noch die Bilder. Achso, und das habe ich euch nicht gezeigt, natürlich auch den Ton hier. Turtle. Da ist natürlich auch eine Tondatei hinter. Die habe ich auch mit hinterlegt. Muss man nicht, aber kann man machen. So, dann gehen wir das einfach mal durch. Man scrollt ein bisschen weiter und dann sieht man, schon, okay, ich brauche eine Vorderseite und ich brauche eine Rückseite für so eine Karte, damit man die drehen kann. Äh, Nachteil, die tatsächlich bei von ist, muss immer auf beiden Seiten was stehen. Manchmal immer so ein Fall, äh, da will man das nicht, da muss man äh, leider mit leben, dass das nicht geht. habe ich noch keinen Weg äh, gefunden. Also man könnte wahrscheinlich irgendwie tricksen, aber äh, ist dann ein bisschen umständlich. Also Vorderseite, wir fangen einfach mal mit der Schildkröte an. Ich tippe ich das nicht zehnmal ein, ich mache das jetzt einmal exemplarisch. Also Schildkröte und auf der Rückseite soll dann, dann Turtle stehen. Und äh, wenn ich was umdrehe, seht ihr gleich noch, da passiert noch Besonderes, dieses i, um das müssen wir uns gleich noch kümmern. So, aber wir gehen jetzt das mal einfach weiter durch? Also wir brauchen noch ein Bild, das muss man hinzufügen, da klickt man drauf und dann sucht man sich einfach das Bild. Und in dem Fall habe ich immer alles unter Bilder, OECK Webinar und jetzt möchte ich die Schildkröte, hier ist das Bild, Sea Turtle. So, das nehmen wir, laden wir hoch, dann da das. Das, was man immer machen sollte, was hier auch tatsächlich noch äh, beschrieben ist, das ist eben ein alternativer Text, um das zu beschreiben. Also in dem Fall ist es keine Gefahr, weil äh, ich kann jetzt einfach schreiben, da ist eine Schildkröte drauf, weil ich halt einen englischen Begriff suche. Also sagen wir einfach mal Meeresschildkröte. So. Dann haben wir das auch. Dann eine Audiodatei, die braucht man auch. Ähm, wer Dialog, äh, wer äh, Dictation gesehen hat, da kann man das schon einsprechen. Hier muss man die immer noch hochladen. Ist hier ein bisschen weil es jetzt sehr gequetscht ist, das Bild. Aber genauso bei dem Bild sucht man sich das raus. Und ich hätte gerne Turtle. So. Und man sieht, man kann jetzt auch hier wieder die Metadaten einpflegen. Heißt ja, überrecht bearbeiten. Aber da kann man dann die ganzen ähm, Sachen eintragen, die ihr links schon gesehen habt. So. Dann, ähm, was wir hier in dem Fall noch brauchen, nur auf dieser Karte, das habe ich hier nochmal versteckt, hier ist dieses kleine i, ähm, noch einfach so, so ein Tipp anzeigen, man könnte auch die Beschriftung hier noch ändern, irgendwie so extra Hinweis oder wie auch immer man das nennen möchte, da habe ich nämlich einen versteckt, nämlich jetzt hier gibt es ja auch äh, Turtles und das ist aber speziell eine Landschildkröte, das heißt in dem Fall äh, wäre das vielleicht ups, verkehrt gewesen und ich kann es hier, hier nicht rauskopieren, Und man muss sehr schnell sein, Da müssen wir es hier mal Einzeln wir also gehen hier auf Tipps, und der ist hier auf der Rückseite und wir schreiben jetzt einfach mal hier kurz nicht so, haben wir also auch einen Tipp eingefügt und mehr ist das im Prinzip nicht, das habe ich jetzt natürlich nur einmal gemacht, jetzt müsste ich alle Karten anlegen, das dauert jetzt sehr lange, deshalb springe ich gleich auf die linke Seite und zeige euch das da nochmal. Was wir jetzt erstmal machen können, wir gucken uns das erstmal an, was wir bis jetzt gemacht haben, ist nur eine Karte, aber ist okay. So, die haben wir angelegt und ihr seht schon, äh, passt jetzt vom, vom Platz her nicht so ganz, weil es auf rechts also ein bisschen größer geschaltet ist, aber es ist genau das Gleiche. Schildkröte, Turtle. sagt auch Turtle, wenn man sich sagen wird dann drehen wir es um. Und genau wie da. Ne? Also ein bisschen größer. Hier ist unser Hinweis. Hier ist halt nicht genau das Gleiche drin, aber so im Prinzip funktioniert es. Und ihr merkt, hmm, ist noch nicht ganz das Gleiche. Ähm, wir haben hier diesen anderen Modus, wo man nur durchschalten kann und gar nicht mit diesem äh, Leitner-System äh, wiederholen, müssen wir also noch ein bisschen was tun. Das, das können wir noch mal schnell machen. Ähm, gehen wir also noch mal rein. So, wir gucken mal, wo wir das machen. Wir gehen erstmal runter. Es gibt ja immer, dass man uns vielleicht zuerst vermutet diese Verhaltenseinstellungen. So heißt das bei H5P. Aber wenn wir da reingucken, ist da nicht drin. Also hier könnte man diesen Wiederholen-Knopf anzeigen, wenn man ganz am Ende angekommen ist. Man kann ihn auch weglassen ich könnte jetzt sagen Rückwärtsnavigation deaktivieren, dann kann man halt nur vorwärts blättern und nicht wieder zurück. Suchen wir aber auch nicht. Man kann hier noch so eine Einstellung, machen, wenn der Text, wenn der sehr viel Text, ist, also ob der Text skaliert werden soll oder nicht. Und ich könnte auch sagen, okay, die Karten sollen nicht immer in der gleichen Reihenfolge angezeigt werden, sondern gemischt werden. Aber es ist nicht das, was wir suchen. Ne? Das könnte man noch einstellen. Dieser andere Modus versteckt sich hier oben. Der heißt normal der Reihe nach. Und das äh, ist der andere. Und wenn man sucht, nicht gewusste Karten wiederholen, so heißt der, in, offensichtlich hat jemand das so auf Deutsch übersetzt, dann klickt man da drauf. Und äh, wenn wir jetzt speichern, ähm, hätten wir quasi den, den Modus auf der anderen Seite. Und ähm, was wir jetzt auch haben, was wir jetzt, oh, so, jetzt ich gar nicht, auch die Einstellungen ändern sich dann hier unten. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber ist halt so, jetzt kann man hier noch eingeben, wie oft muss denn eine Karte hintereinander richtig beantwortet sein, damit es als geschafft gilt. Und ich hatte da drei eingetragen, drei ist das Minimum, was man haben kann. Das kann man machen und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Den hatten, sagen wir mal, den hatte ich richtig, was hier eingestellt ist, genau. Also manchmal... Ähm, kommt hier irgendwie eine Karte sehr oft, gerade wenn man sagt, ich muss fünfmal hintereinander richtig sein. Und irgendwie weiß man das, da man will die nicht immer umdrehen. Hier geht's, hier komme ich nicht weiter. Hier muss ich immer erst umdrehen, bevor ich sagen kann, ja, hatte ich richtig. oder oh, ja, das ist falsch. Man kann als Lehren aber sagen, okay, ähm, ich, ich glaube dir mal, dass du das alles vernünftig machst. Dann kann man auch sagen, schnell Antwort erlauben. Und ähm, dann kann man sofort auf richtig oder falsch klicken. So, Das kann man dann im Prinzip machen. Und ähm, also jetzt habe erstmal den Modus geändert. Und mit einer Karte ist das natürlich ein bisschen witzlos, aber wenn ich jetzt runter scrolle, seht ihr, okay, jetzt habe ich auch hier die Knöpfe und ich könnte jetzt hier sofort sagen, ich hatte es richtig, ich hatte es falsch. gibt natürlich mit einer Karte nicht so viel Sinn, jetzt könnt ihr das mal sehen. Ähm, so, die hatte ich richtig, weiter mit Runde 2. Das ist, Regel ist ich muss die drei miteinander richtig haben. So, eine Karte, zweite Mal. Oh, das heißt dann sogar... Drei heißt offensichtlich zweimal richtig, okay. Ähm, so, also zweimal richtig und zack, ich bin, bin fertig. Jetzt muss ich das Ganze wiederholen. Können wir uns auf der linken Seite nochmal angucken. Wir können da noch mit den Einstellungen ein bisschen spielen. Dann machen wir das nochmal groß. Äh, einmal so. Und vielleicht auch hier noch ein bisschen größer. So. Wir können ja hier nochmal reingucken, äh, damit man nochmal sieht, was ich meinte. Wenn wir das jetzt dann noch ein bisschen anpassen wollen. Da haben wir alle zehn Karten. Dann scroll ich hier runter. Wir sind in diesem Modus nicht bewusst zu Karten wiederholen. Dann haben wir tatsächlich zehn verschiedene Karten. Und ähm, könnten hier zum Beispiel das auch nochmal einschalten. Wir könnten jetzt hier sagen, diese Schnellantworten erlauben. Also da gibt man, kann man, man kann hier nicht so viel einstellen bei den ganzen Sachen. Aber es ähm, geht ja um, um das Wiederholen, diesen Wiederholungsmodus, der ist das Wichtige. So, dann bekomme ich in dem Fall. Da kann ich, kann ich gleich in den Fragen noch erklären, was das ist, wenn das wichtig ist. Da sagt er mir, ich habe den Inhalt verändert, ich muss es von vorne anfangen, weil ich halt die Anstellung geändert habe. Ähm, so, und ich bin es wieder genau in meinem, jetzt mache ich vielleicht doch ein bisschen kleiner. So, jetzt habe ich hier wieder meine Karten, meine zehn Karten. Jetzt kann ich aber hier gleich wirklich sagen, so richtig, richtig, richtig, falsch, richtig, und noch, noch falsch und auch noch mal richtige. So, jetzt kommt man wieder zu der Auswertung und so, so geht das halt. Ne? Wenn ich jetzt halt, ähm, was ich sagte, hier ist es das wichtig, ähm, dass man eine Option aktiviert in H5P, äh, damit das passiert. Und jetzt, wenn ich F5 drücke, dann zeigt er mir halt wieder die Auswertung, weil ich da aufgehört habe. Also ich könnte jetzt, jetzt habe ich meine zwei Runden äh, gemacht. Jetzt mache ich vielleicht zwei Tage Pause und danach komme ich einfach zurück, mache das wieder auf und kann da weitermachen, wo ich aufgehört habe. So, im Prinzip, das war es auch schon für ähm, für die Dialog Cards, wie gesagt, wichtige Sache ist, man muss diese Einstellung Save Content State oder, mm, ich glaube im Deutschen heißt es Fortsetzen erlauben, die muss man einfach im HVP-System äh, einmal aktivieren, damit sowas funktioniert. Aber dann kann man eben dieses äh, schöne System mit diesem Wiederholungsmodus, wo man immer äh, die Sachen häufiger bekommt, die man falsch hatte, äh, kann man dann ganz wunderbar nutzen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei dann schon Episode 9 von Hafenspiel unter der Lupe. Bis dann!